Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirulpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge wurden die Slums von diesen komischen Geistern angegriffen. Und ja, wir haben die Leute hier natürlich gerettet, weil wir sind ja voll der liebe Typ, ne? Und, ähm, Was ist hier denn noch? Eingangstor, aber da komme ich nicht hin, ne? Gut, ähm, wir gehen dann jetzt nach. Sektor. Auf zur nächsten Mission. Keine Ahnung. Wer ähm, will, dass wir hier uns jetzt mit dem Zug zur nächsten Mission begeben? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also ich weiß schon, was nach diesem Gebiet gekommen wäre. Aber das Spiel tut ja hier und da mal wieder ein paar neue Sachen einballern. Und ja. Ich frage mich, ob das jetzt die Mission ist, die jetzt nach diesem Gebiet kommen würde. Weil wir haben jetzt. Äh, Cloud Tifa und Barrett, also das würde so ungefähr hinpassen, was dem Original passiert ist. Aber ja, da waren auch jesse äh Wedge und Bix dabei. Deswegen verwundert mich das jetzt hier gerade, ob wir die jetzt ohne die machen oder ob jetzt wieder eine Filler Mission kommt oder so, sagen wir mal, keine Ahnung. So, ich gucke jetzt einfach mal. Sobald wir im Zug sind, beginnt Bist alles Wir gehen jetzt einfach mal los und Gucken wir, als nächstes kommt wenn er schon sachen bekannt vorkommen dann Bix, er hat bestimmt schon angefangen wir müssen die zeit wieder aufholen und verschieben geht nicht weißt du wie viele bei der aktion involviert sind die lässt sich nicht einfach so verschieben. Wir wir haben haben sechs leute haben wir auch schon gewarnt im kampf gegen shinra zählt jeder tag alles der Schuld wir das durch die leute einfach hier so ein typ mit so einem gewehr gewehrarm hier durchlaufen lassen ja ganz normal verschworene bande jetzt wahrscheinlich kapitel 5 ne ja hätte ich doch noch das ist Moment. Da steht jetzt Kapitel Auswahl. Ah. Ah, guck mal da, man kann Okay, aber wenn man es durchgespielt hat, dann kann man ein Kapitel auswählen. gut zu wissen mit einem weiteren Anschlag gedroht. Immer der Schnauze nach. Und der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist der Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau, und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge spielen zwar... Aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Saravano hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Das Scope fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Na gut. Lady. Was geht, Tifa? Sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Naja. ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Dann ah. gleich wieder zurück. Danke. Wirst noch mal ein bisschen dampf ablassen? Hm. Na, chillt, oder. Wir sind natürlich neben den Typen gesessen, anstatt irgendwo anders. Sollte man alle festlegen, die von Avalanche. Ja. Se Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben riesen Angst. Aber ich? Nein, wir werden weiterkämpfen! Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Sind die Siegesfanfare von Fine Fancy? geil? So, ich habe ich nicht gesehen. Schätzchen, heilen Bleibt tiefer. Ich komme hier alleine klar. You just ft FTW, now you're dead, you're dead, because you killed you, we took you by surprise. Boom! Ah! Und die Final Fantasy Fanfare Lyrics hatte hieß das Video, glaube ich. Ja, wo ist denn die jetzt schon wieder? Oh nein. Ja, wir sind also doch in dieser einen Mission aus dem Original. Ja. Einzelüberwachung! wir kämpfen noch mal nochmal. war jetzt eine erste frage ich wusste jetzt nicht mehr genau wie man angreift von das x-rücken ja bewegung ich komme nicht durch warte so komme ich durch ich habe ich hau jetzt mal die ganze Dings hier kaputt ey. ich komme nicht durch Ja, muss ich die erledigen oder was? Also wir sind in der Mission vom Original. Ja, Bix und Wedge und Co sind nicht da. Na, geh weg, was mit Jan? sind wir nicht wir möchten sie alle beschützen bitte ich sehe nach den anderen wir schaffen das naja oh, sehr gut oh, kommt direkt da neue das nimmt kein ende ähm, ja werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf jeden Fall nicht. Bereit? Okay. ich glaube ich glaube aber Einfach nur so Geräusche wie in so einen Müllton reinknallt. Weiter geht's Ja klar. Da komm mal her. So, äh. oh, ich habe ich schon. Ne, Blitz. Ah, oh, sehr gut. Ich den Ding gesehen. Und Zack also geht es auch viel schneller und die wald von anderen kaputt gehauen ist hat materie nee, ist einfach noch nicht und tschüss blitz und donner das ist bestimmt könnte auch jeder sein aber wir haben dann Kann ich mich hier einfach aus. <lacht> uh, sorry, Bird, aber oh. meine Knochen tun ein bisschen weh. Ich muss mich mal kurz ausruhen. Er ne? hat ja nichts dagegen. Ne? Die steht dann nur daneben. So was zum Teufel, klar. <lacht> denn, denn. Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Kartoffeln. Wie sie überhaupt keine Sorgen um Barrett machen. Gott, hier kommt Züge vorbeigefahren. wird wurde vom Zug überfahren. Game Over dachte ich jetzt. Naja, ah, einfach mal so von der Schippe zu Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt. Wir werden den Dreien wiedersehen. Sir, zu Befehl! Das ist aber nett. Aber ich hoffe, da hat wieder hat er auch so eine Pferdelache wieder so. Ja, die hat man ja nie gehört in dem Spiel. Es gab ja keine Sprachausgabe damals er soll angeblich voll die pferde haben ja oh gott hier okay, von der seite wir haben die leute mit den falschen IDs verstärkung so ähm, ihr seid einfach ein Gardisten, ne ja. so machen mal den ja sagt daneben sehr gut ich gerade ergeben und seine Waffe weggeschmissen. Zack. Noch eine. Warte mal, ich will das mal umändern. Das kann man da, glaube ich, irgendwie umstellen, ne? ähm, Und zwar Heiltrank. Ne, dann mache ich da wie ein Kingdom Hearts. Und Blitz kommt dann hier hin. Hier kommt wie hin ähm, dann kommt also nicht bei drei kommt nee, das mache ich lieber so kommt äh, ja impuls hier kommt schwertsturm so muss ich mir halt nur noch merken und dann läuft halt richtig toll So, wie weit ist denn der? Da sind du da hingekommen. ist bist du nur darüber gekommen, ey? Ist auf der oh, wir sind auf derselben Schiene gefahren, Mann. Schnell tiefer da wegrennt, ey. Keine Angst, alter, wir sind schon fast da. Ach schafft er schon. Okay, denk ich ab, Kollege. Oh, jetzt habe ich dazu auch so Dings drauf gepackt ne? Ist trotzdem noch per menü hier Boom. <lacht> alle mit einem schlag weg einmal so geschwungen dann seid ihr alle weg ich habe jetzt nicht extra ein blitz zauber noch aus oh, sehr gut wie prompt du aus final fantasy 15 einfach die sieges von fahre am Kampf. Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar hier nach Entfernung vom Reaktor, Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Okay. okay. Ganz schön. Knapp. <lacht> Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Ah, oh, Gott. die Gleise zu Reaktor 5. Also Straßenbahnen. Karten komme ich nicht klar. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Die uns ab, oder? Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Ja. Okay. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher! Also schnürt die Schuhe und spürtet brav los. Also, mal wiederholen: Ich glaube, die Leute, unsere Feinde hat noch nicht der gehört. Der gehört ey. Die Phase tritt etwas früher ein als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen wie von ihnen gewünscht. Exekutiert Phase 5, ja. Phase E. Wir haben auch einen Plan E. e. Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Ah. Hm. Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Huh? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. gibt es schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Hm. Je dümmer das Volk, desto schwerer als der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser schließlich kann er sich auf mich verlassen. Okay. Ja. war zu dritt, gut. Da ist müssen Waffen mal ein bisschen umändern Eisenreif reif ja passt. Ich habe nichts anderes leider. So, Materia. Ach ja. So, du nimmst Feuer. Hm. Ach ja, Glut. Ne, Feuer haben wir jetzt auch schon. Ne, mit tiefer. Frost, Luft, Glut hat sie. Nimmst du Glut raus und Luft erstmal. nimmt luft und was du mal so ein bisschen ordnen ja oh, nimmt glut ein und barriere würde ich sagen barriere und tiefer nimmt dann chakra und Das jetzt level nehme ich an, keine Ahnung, obwohl das hier hat nur 100. Komm, lass das hier ganz schnell machen? So, ich freue mich, ob es auch hier so also alle Materien und so gibt. So, ähm, um jetzt mal hin, wir müssen da kamen wir gerade her, ne? muss ich lang da lang. Also wir gehen erstmal zurück, wenn wir können, halt links. Äh, ja, er hat ja noch waffen Waffendinger und klaut hat den Level ab. Das heißt, er kann jetzt auch noch mal seine Waffe. Wir sind so leveln, ne? glaube ich. So, warte mal. Ja, ich bin in die Mitte zurück. Okay, daneben nicht. So, ich habe das schon gelesen. Materia-Slot her damit. So, warte mal hier alles. So hört sich ja Schon wieder. Ganz wichtig. So, TP Maximum. Sagen physische Attacke, ne? tp-maximum klingt auch nicht schlecht und dann also nicht noch mal physische attacke also auch gut jetzt hat er doch noch eine ganze menge von materie die er ausrüsten kann halt ich will noch Ganz wichtig, so äh, schwert wirbel ist ja nicht einer meiner Attacken. Wir mal das hier voll machen, warum hat mehr als auch heißt Panzerschwert. Genau. Vielleicht soll ich das mal wieder ausrüsten, wenn er mehr Dinge hat mehr Materia-Slots. So da hat schon alles und tp magische Attacke plus 5 Bauen tp physische Abwehr plus 5. Hm, ja, immer das. gut dann noch mal schnell materie so was können wir den noch geben Wir da auch ein heilen geben wer hat denn mehr magische attacke sie ich weiß nicht ob vita ausgerüstet werden muss aber geben wir ihr mal ein und dann kommt hier Chakra rein frost und luft Heilen, frost luft Erdglut, hat barriere ich würde sagen behandeln es war rumschlag und wieder blieben, weil warum nicht ne? muss ja auch gelevelt werden auf 5000 kommen wir im moment noch nicht mehr ne? Ja, tun den ausweich rund um schlag lernen eine ahnung so gut jetzt kann wir hier erkunden dem wir das alles erlegt hätten hm, was war das, das gerade ich habe irgendwie so mehrere sachen gerade gesehen Ah, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Das haben wir alle abgeschlossen, ne? Hm. Okay, cool. Das ist doch nicht schlecht, ne? Ich weiß. Soldat <lacht> halt Mund ich will erkunden vielleicht sind da ja ultimative Waffen oder so versteckt ne? weiß man und ich muss noch mal hier zurück glaube ich da ist auch zum Beispiel irgendwann auf der Treppe Er ist jetzt wird so irgendwie weiß nicht Mario Kart spielen und da kommt so ein Lucky auf, weil man sagt ja falsche Richtung. oder neue Kundenkollegen. Weiß ich nicht. Okay gut. Lässt mich nicht hier durch. Verstehe. Ich hoffe jetzt wirklich da war jetzt nichts irgendwie. Guck mal, da ist hier zum Beispiel eine Lücke, ne? Und jetzt irgendwann herausfinden, dass da irgendwas Geiles war. Ne? Und ich hatte jetzt verpasst, ne? und setze ich was. Ich kann auch hier lang, ne? So. Na hier. Hm, okay. Truhe wird kann man mal gebrauchen vielleicht ne? also dann auf nach reaktor 5 acht auf die zeichen an den wänden die schnauze des köters zeigt in richtung von reaktor 5 und achtet auf die signale nur streckenabschnitte mit blauen hat ja, ein neues wie glaub ich glaube oh, ich ich habe war kurz und schmerz ist weg um weg sei ah. was ja ich habe auf kreis gemacht oh. Ja, weg Das war's. können ändern, ändern, wir das noch mal. So, Blitz. Schwertsturm. Tier kommt am Blitz hin. So. Sackgasse, perfekt nimm das box sieh zu und schlitz genug so ich ich weiß immer noch nicht wofür die da sind aber ich glaube die soll man sammeln glaube ich einer der Dings mal gesagt hier der Ladebildschirme so dann wird für Barrett glaube ich ne weil wir noch nichts haben vollständig von dem Zustand gibt ja warum nicht besser als nichts protect me code. sagen wir die dinger irgendwie waren züge kommen oder so ich habe da natürlich jetzt gerade nicht aufgepasst ich hoffe einfach eine mitte hier durch sondern eigentlich hier einen schnitt machen gleich ich kommt alleine klar wir sollten uns jedenfalls beeilen. jetzt steckt ihr fest irgendwo kommt ein zug oder auch nicht du bist du bist neu nein ich Na. hilfe hilfe ich werde gebissen von so einem blöden viech was sind die anfällig gegen Eis. Die das ich Tifa. Was da? Ich glaube, ich sollte die ganzen Angriffe auch erstmal, weiß nicht, verteilen hier. Von jedem Charakter auf Screen. wird dann wir gehen in den raum hier rein und dann werden wir den part und ja guck mal wie es nächstes mal weitergeht hier ist auch ein raum zum Chillen. schillen gut dann tun wir noch mal schnell ihre waffen hier hochleveln würde ich sagen ihre waffee einzahl und schnelligkeit schaden und von den Festungen plus zehn prozent und physische attacke ich nehme will physische attacke Gut. würde ich sagen ich werde Partier. in der nächsten folge geht es dann weiter auf dem weg nach reaktor 5 wo wir dann wieder terroristen zeug machen werden Stirb tisch Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiter zu helfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und Tschüss.